Guten Abend, meine Damen und Herren. Im Syrienkonflikt deutet sich eine überraschende Wendung an. Israelischen Medienberichten zufolge startet Russland eine Offensive gegen den Islamischen Staat, kurz IS, der bereits weite Teile Syriens und des Iraks erobert hat. Zuvor hatte sich Moskau an keinen entsprechenden Militäroperationen beteiligt. Nun hätten die Russen nahe der syrischen Stadt Damaskus bereits eine Militärbasis errichtet, von der aus ihre Luftwaffe die islamistischen Milizen angreifen könne. Die israelische Zeitung UNED schreibt, dass neben Militärberatern und mehreren tausend Soldaten auch Kampfflugzeuge verschiedenen Typs dorthin verlegt würden. Was mag jedoch der Grund sein für diese veränderte russische Haltung aus russischer Sicht hat sich die von den USA angeführte Koalition mit Saudi-Arabien und der Türkei als unfähig erwiesen, den IS zurückzudrängen. Hier drängen sich daher die Fragen auf. Ist diese Koalition wirklich nicht in der Lage, den IS erfolgreich zu bekämpfen? Oder will sie es vielleicht gar nicht? Wir erinnern an dieser Stelle an den Irakkrieg im Jahr 2003. Im Zeitraum vom 20. März bis zum 1. Mai wurde der Irak militärisch geschlagen und der amittierende Präsident Saddam Hussein gestürzt. Also in nur 41 Tagen, sprich in knapp sechs Wochen, war die Sache erledigt. Und dies, obwohl der Irak zu diesem Zeitpunkt als hochgerüsteter Staat galt, der mit seinen Massenvernichtungswaffen angeblich die gesamte Nahostregion, ja die ganze Welt gefährdete. Vor diesem Hintergrund ist es schwer vorstellbar, dass die US-Kriegsmaschinerie die IS-Milizen tatsächlich nicht zurücktrennen kann. Sie will es offenbar gar nicht. Doch warum greift Putin gerade jetzt in den Nahostkonflikt ein? Russland und Syrien sind traditionell eng Verbündete, sowohl auf wirtschaftlicher als auch auf militärischer Ebene. Der Hafen der syrischen Stadt Tartus hat für Russland eine große strategische Bedeutung, da er der einzige Mittelmeerhafen der Russen ist. Bei einem weiteren Vorrücken der IS-Verbände in Richtung auf diesen Militärhafen droht Russland, sollte es weiterhin zögern, der Verlust dieses wichtigen Marinestützpunktes. Zudem stehen die russischen Lieferungen von Hilfsmitteln und Waffen auf dem Spiel, ohne die sich die Regierung Assads niemals so lange hätte halten können. Durch sein Eingreifen zu diesem Zeitpunkt zeigt Putin zudem die Unfähigkeit bzw. die Untätigkeit der USA auf und legt auf diese Weise deren wirklichen Beweggrund offen. Und dieser ist, Assad muss weg, egal wer ihn beseitigt. Passend zu diesem Motiv äußerte sich US-Präsident Obama folgendermaßen. Der einzige Weg zum Kampf gegen den islamischen Staat ist die Bildung einer umfassenden neuen Regierung ohne Assad, die allen Syrern dienen würde. Die Auswirkung dieser Strategie, also die Beseitigung Assads, hätte aber mit Sicherheit die Destabilisierung der gesamten Nahostregion, sozusagen ein zweites Libyen, zur Folge. Durch die Beseitigung des libyschen Staatsführers Gaddafi und die darauffolgende Destabilisierung Nordafrikas seit 2011 wurde der größte Flüchtlingsstrom seit dem Zweiten Weltkrieg überhaupt erst losgetreten. Ein völliger Zusammenbruch der politischen Struktur in Syrien wird sich unweigerlich in Form von weiteren Flüchtlingswellen auf ganz Europa niederschlagen und die europäischen Staaten ökonomisch, sozial und sozial und politisch noch mehr überfordern. Der russische Präsident Putin äußert sich dazu wie folgt. Europa folgt blind den amerikanischen Anweisungen und trägt nun diese schwere Last. Das bedeutet mit anderen Worten, die USA haben durch ihre Nahostpolitik die Flüchtlingskrise in Europa verursacht und zu verantworten. Den USA geht es nicht um die erfolgreiche Bekämpfung der IS, sonst wäre er gar nicht so schlagkräftig geworden oder schon längst beseitigt. Vielmehr treiben die USA aus eigenem Interesse die völlige Destabilisierung des gesamten Nahostgebiets und des europäischen Kontinents voran. Schritt um Schritt rückt so das Ziel der US-Globalisten näher, schließlich alle Länder dieser Erde unter ihrer absoluten Kontrolle zu halten. Hier wird einmal mehr deutlich, dass es sich im Syrien-Konflikt nicht nur um einen regionalen Brennpunkt handelt. Derzeit sieht sich Russland als Gegenspieler einer globalen US-Dominanz herausgefordert, sei es in der Konfrontation in der Ukraine oder im sogenannten syrischen Bürgerkrieg.